Hey Leute, willkommen zurück zu Call of Duty Modern Warfare 3. Wir droppen direkt hier in Paris auf die Dächer, äh, Paris, weil irgendwo ist ein Eiffelturm zu sehen. Das wusst in diese Richtung irgendwo. Ja, da hinten, da ist er. Guck mal da. Ähm, ja, wir spielen immer noch das 2011, glaube ich. COD Modern Warfare 3. Wir sind gerade mitten einem Giftgasangriff mitten in Paris. Kann ich herunter? Ich probiere es mal. Ich komme nicht runter, alles klar. Äh, ja, Paris wurde gerade von einem Giftgasangriff getroffen. Halb Europa ist schon down. Wir waren vorhin in Berlin. Der russische Präsident wurde entführt, weil er Frieden haben wollte. Da ist der Eifel. Ähm, von Markarov, der ja schon in Teil 1 der Bösewicht war. Ähm, wir hatten sehr viele Auftritte von Bekannten. Der macht sich vielleicht die Wand weg da. das macht echt weh. <lacht> Sorry. Ähm, ja, können wir da bitte? Dankeschön. Zum Glück haben wir Sandman, weil ich, ich kann das selber nicht machen. Ich bin zu schwach dafür. So etwas ist mir immer sehr unangenehm. So. Ist halt schon ein guter Zufall, wie die Häuser so zusammenstürzen, ne? Dass wir genau wissen, wie wir da durchkommen. Da. Ich habe ihn gesehen. Wir stürmen mal weiter. Ah, ich muss dem nach. Ups. Ich komme ja schon. Und ja, wir spielen natürlich auf dem leichtesten Modus, weil ich einen Fehler gemacht habe, tatsächlich. Ich wollte es eigentlich mehr auf Medium spielen. Hard oder Nightmare wäre mir dann doch ein bisschen zu heavy gewesen. Bin ich ganz ehrlich, ich bin nicht gut genug für sowas. Egal wie oft ich spiele. Und dann habe ich eine Mission am Anfang mit Helikopter nicht ganz hinbekommen. Und bin dann eigentlich ein Schwierigkeitsgrad runter, nur für diesen Abschnitt eigentlich. Aber du kannst nicht wieder hochstellen. Ich kann mir nur vorstellen, wirklich, dass es nur wegen den Trophies ist, dass es das nicht geht. Dass man nicht irgendwie leicht spielt. Und danach ganz kurz die Miss äh, das Vorende kurz auf äh, Nightmare stellt, dass man die Nightmare äh, Trophies so bekommt. Wäre auch relativ billig. Wenn ich das ganze Spiel auf Easy spiele und dann am Schluss sage, ja. Eigentlich ist ja Nightmare. Okay, es regnet. Da gehört zu uns. Die gehören alle zu uns, gut. Okay, das sind verdammt viele, merke ich gerade von uns. Gar. ich spiele, CMP5. MP5, MP5 finde ich voll geil. Okay, die Map kenne ich 100 pro. Da habe ich immer mit dem Kumpel äh, Survival gespielt, also dieses Rundenbasierte, nicht in, also kein Zombie-Modus, aber auch Rundenbasiert. Und hier habe ich auch einen kleinen Trick rausgefunden für ein Survival. Zumindest wenn man Ego spielt. Im Multiplayer geht ja nicht mehr so gut. Aber es gab eine Location, wo die Gegner dich nicht finden, obwohl du da bist. Und die laufen sogar an dir vorbei. Ist voll lustig. Ey, klappt halt im Multiplayer nicht so gut wegen der... Äh, Wegen der... halt wegen der multi ich probiere das einfach mal so weit wie möglich zu werfen mal gucken was passiert nice Ja, was ich Ende letzte Folge noch gesagt habe, kurz, ist halt, dass es mega schreckend ist, äh, so wie sich das Ganze entwickelt hier. Weil es halt theoretisch nicht so abwegig ist, wie das Ganze läuft. Und sind wir ehrlich, Amerika lässt sich jetzt nicht unbedingt als ruhigstes Land beschreiben. Also wenn Russland da irgendwie kommen würde und sagen, ja, wir provozieren das jetzt, damit ihr als Arschlöcher steht, damit wir euch angreifen können. Klingt doch sehr realistisch, muss ich leider sagen. Am Anfang dachte ich so, ja, mega unrealistisch halt, auch in MW1 schon. Klar, MW1 sah noch ganz anders aus irgendwie. Ähm, da dachte man sich vielleicht noch eher so, ja, nee, kann nicht sein. Also, Russland irgendwie, ich weiß nicht, Amerika Probleme hatten so. Irgendwie schon, irgendwie klingt das doch extrem, aber irgendwie, wenn man so darüber nachdenkt. Man muss nur die richtigen Leute finden, die gibt es in jedem Land, auch bei uns in der Schweiz. Die Schweiz würde sich jetzt nie zu einem Krieg führen lassen direkt. So würde ich jetzt mal behaupten. Aber dafür sind wir auch unter anderem einfach zu klein. <lacht> Aber gerade Russland und Amerika haben bei so einem Krieg kein Problem. Und dann halb Europa wegbomben, Giftgasangriffe auf verschiedenste Städte. ich dachte, da kommt ein Ladescreen. Ups. Ja, klingt plötzlich gar nicht mehr so unrealistisch in meinen Ohren. Und in meinen Augen, ehrlich gesagt. Ich glaube, hier unten sind wir noch sicher. Aber ich würde die Maske trotzdem anbehalten, eigentlich. Na gut. Ihre Position. Markieren Sie Ihren Weg mit Leuchtsignalen, damit Sie sie finden. Anweisung verstanden. 01, Ende. Okay. Wer weiß. Wo ist der Rest der ah, Taschenlampe kriege ich glaube ich nicht. Ich wollte mit Dreieck, aber das ist Metro wieder. Ich bin unterdessen recht durcheinander mit der Steuerung bei solchen Spielen. Wobei ich dachte, wir hatten auch eine COD schon nicht hier. Schon klar, wir sollen nicht so auffallen. Aber wenn man alles auftritt, fällt man halt trotzdem irgendwie auf. in dem Lärm. Aber ich habe keinen Schalldämpfer, nix. Okay, hier geht's noch mit dem Licht. Ich wollte gerade sagen, der Typ, der mit dem Licht läuft, ist einfach weg und... Ach du Scheiße. Ach da wo ist er gerade? Was, nur der da mich geschossen hat? Okay. Ähm, ja. Danke für die frühe Warnung. Hab mir echt geholfen. Einfangen, aber nicht töten, ich weiß. Und ins Bein schießen tötet ihn trotzdem. Das erinnert mich gerade. Gra Ziemlich gut an den Horrorfilm, den ich gesehen habe. Die Katakomben, äh, die Katakombs, glaub ich glaube ich. Kriege ich die Daten? Oh. Das ist eine Granate. Achso, die Leitung. Ups. Äh, ja, die Katakomben, das war ziemlich guter Horrorfilm, muss ich sagen. Ein bisschen eigen braucht es ab und zu auch in Filmen. Ich hoffe, das unten war nicht noch mal eine, weil sonst ich hätte die hier nämlich gefunden. Ah, ups, die gehören gar nicht zu uns. Habe ich noch gewundert. Los. Ja, mach die Scheibe weg, klar. Perfekt. Ich habe keine Waffe momentan. Jetzt. Krieg diese Waffen-Panzer kaputt. Ja, bitte gib Gas. Ich schieße auf den Fahrer. Zuerst auf den oben, vielleicht. Ich finde es schön, wenn der Fahrer stirbt, brennt der Wagen. Das ist sehr hilfreich. Also ist halt wirklich, dann habe ich meine Ruhe. Kriege ich den heli kaputt? Noch nicht, wahrscheinlich. So. Boah, das war knapp. Ja, ich habe am Anfang gesagt, ich habe mir überlegt, ob ich noch äh, Assassin's Creed mir anspielen möchte. Auf was? ich darf den ja nicht töten. Gut. Wie ihr wollt. <lacht> okay, sobald er, auf, sobald er ausschlägt, darf ich nicht mehr schießen. Ich wollte meine MP5 nehmen, aber er lässt mich nicht. Boom, und das einfach sein lassen. Und die zwei Herren töten. Und der Rest erledigt sich anscheinend von alleine. Da drin liegt sie, meine Waffe. Ah, okay. Truck, wir haben WOLD, sind unterwegs. Verstanden, Raptor 2 hoch, wirft den Motor an. General, Sie sind mit dem Präsidenten und dem Nationalen Sicherheitsrat verbunden. Mr. President. General, haben Sie Makarov schon gefunden? Nein, aber wir haben Informationen über seinen Bombenbauer. Die Situation entwickelt sich. Entwickelt sich? Haben Sie ihn oder nicht? Ein Delta-Team hat ihn gerade festgenommen. Ich schicke das Video. Wie ist der Status? Sie haben Volk, aber Ihre Operationssicherheit wurde gefährdet. Im Klartext, General, bitte. Sie werden sich zum Evakuierungspunkt durchschießen müssen, Sir. General, ich will diesen Volk lebend. Was Sie auch tun müssen... Bringen Sie diese Männer heil nach Hause. Kriegen wir jetzt wieder ein Flugzeug? Ah, oh, ne. Dachte schon. Schade. Waffen wurden resettet natürlich. Ich suche mir gleich einen Ersatz für die kleine Pistole. Achso. Ich dachte schon, wieso kann ich da nicht zwischendurch laufen? Nee, ich muss tatsächlich. Ich muss da tatsächlich weg. <lacht> der macht uns Platz mit den Autos. Äh. Das da ist ein Auto im Boden drin. Okay, das ist Schießen, das ist Zoom. Die gehören zu uns, oder? Ja, die gehören zu uns. Okay, das ist... Das sind Raketen. Das sind kleine Raketen. Ich sehe rechts gerade, wie viel Moon ich habe. Geh mit denen auf Panzer und so. Komm schon, geh kaputt, verdammt. Die halten echt viel aus von den kleinen das ist eine Katastrophe. Die hier bringt, glaube ich, mehr. Oh ja, die bringt einiges mehr direkt so. Für was war ich denn überhaupt? Ich hab die mal rein. Das ist was größeres er ist gewesen. Ah, ich komme nicht... So jetzt. Ich komme vom Winkel nicht an die Helis ran gerade. Ich glaube, die Bodentruppen sind nicht so extrem wichtig, dass ich die direkt übernehme, alle. Wichtiger sind Panzer und vor allem Helikopter. Da ist noch. Einige los. Alle sind auf dem Gebäude drauf. Ich komme da nicht hin an alle. Okay, da konnte ich jetzt nichts machen, denke ich. Oder müsste ich da draufhalten? Ich habe kein einziges Ziel. Okay, da halt schon. Los geht's. Ich bin dran, ich bin dran. Nur kein Schritt. Ich muss wissen, wo es ist. Da. Okay, die kommen jetzt auch mit. Alles klar. Der atmet wieder. Da ist noch einer. Zack. Okay, er kann den Atem recht lang anhalten für das. Da hinten ist noch einer. Nein, machst du nicht. Und los. Ich denke, ich habe mit der Sniper alles erwischt, was ich gerade erwischen kann momentan. Ich hier doch. ja, hier. Ach, von da oben. Die habe ich nämlich vorhin gerade gesucht. Saupack. Da ist noch einer gewesen. Ah, da ist noch mehr als genug los hier drin. Von wo? Da. Voll die Nüsse. Ich komme mal zurück. Okay, das Violette ist die Luftunterstützungsmarkierung. Das ist eigentlich das, was ich jetzt vorhin gemacht habe. Ich feuer da mal rein. Du gehst mit einer Rakete weg. Okay, das sind, glaube ich, die Tanks, die da aussteigen, die man ja auch kennt. Du aus dem... Survival-Modus. Schon gut, wenn die Helis vorhin weg sind. Okay, übernehme ich jetzt unten wieder. Ja, ich glaube, ich übernehme unten wieder, so wie es aussieht. Okay, die Doppelkammer finde ich recht nice. Dass man von unten sieht, wie es aussieht, was man gerade gemacht hat. schon wieder ah hier Ich ball zuerst mal hier rein Perfekt. Da ist irgendwas. Da. Ich nehme die Sniper weg dafür. Komm, komm, komm, komm, komm. Jetzt. Ich wollte eigentlich die Sniper weglegen, danke. Und los. Ja, ich komme ja schon. Sind die Panzer noch weg oder? Nein, die Panzer sind wieder da. Es gibt ja diesen King of the, äh, the Hill-Modus mäßig, wo man äh, ne nicht King of the Hill, äh diesen Waffensteigerungsding, wo man die Waffen hochleveln muss. Also wenn ich mit einem, auf Rang 1 hast du eine Sniper, auf Rang 2 hast du eine Pistole, auf Rang 3 den Schild und so weiter. Ähm, dass man sich do, da hochkämpfen muss und wer es mit der letzten Waffe einen Kill macht, äh, der hat gewonnen. Und jeden, jeder Kill, den du mit der Waffe machst, bringt dich ins nächste Level. Und dann kann man optional einstellen, wenn du umgebracht wirst, wirst du ein Level zurückgestuft. Und wir haben da mal den Fehler gemacht und haben die Javelin reingenommen, mittendrin. Und mit der Javelin kannst du keine, äh, keine Kills machen auf Nicht-Fahrzeuge. Und das war ziemlich spät, wir haben die Waffe auf Nummer 15 von 20 eingestellt oder so. Einfach so im ein Kasten, weil wir wollten bestimmte Waffen haben, so dumme Sachen wie ein Einsatzschild und so halt, ne? Oder halt ein Sniper-Duell, dass wir zwei, dreimal Sniper drin hatten, verschiedene... Bringt gar nichts. Doch. Bringt was. Könnt ihr. Und tschüss. Es okay, einfach rein da. Ich überlebe das schon. Ich bin gut. Ja, und seitdem wissen wir, dass die denn halt vor allem im PvP nicht nutzbar ist. Es ist ganz okay gegen Fahrzeuge, wenn man das spielt. Da ist sie wirklich nicht schlecht, das kann man nicht bestreiten. Aber wenn man das in PvP machen will, macht sowas halt viel mehr Sinn. Eben, das war halt ein kleines Problem so, äh, für diesen Modus. Ansonsten hat es riesen Spaß gemacht, natürlich. Ich dachte, da kommt ein Haufen Panzer. werde ich auf jeden Fall mal anschauen. Ich habe auch ich würde auch gerne mit Sam schauen von, dass wir den oh, von Granate. Ich habe sie gesehen? Äh, dass wir den Ber Burger Squad wieder zum Leben kriegen. Ich fand Burger Squad eigentlich recht cool. Hat sich einfach wegen der Zeit halt nicht mehr äh, eingependelt irgendwie für uns leider. Aber ich würde eigentlich gerne wieder damit anfangen. Ich muss zugeben, das war eigentlich recht nice. Achso, da drüben sind noch Ziele. So, mal gucken, wie der mit dem Heli klarkommt. Da sind noch zwei Targets. Und ja, Burger Squad heißt halt wirklich, dass wir nur Bullshit machen. Wir haben nie irgendwie das Ziel gehabt, mit Burger Squad voll seriös zu sein. Das war dumm. Das war dumm. Das war dumm. Da kommt. Muss ich wieder die Travelin holen, oder geht's ohne? Ich glaube die hat keine Mund dran. Ja, glaube ich dir bei der RPG, die hat noch einen Schuss. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Es also, kann dann sein, dass ich mit Sam irgendwie was spiele, was, wir hier schon, also was ich hier schon gespielt habe. Das ist gut möglich. Wir haben mit Until Dawn angefangen, wir haben Castlevania -Castle -Castle gespielt. Äh, wir spielen sehr viel Multiplayer halt. Ich habe im Stream auch schon äh, Advanced Warfare gespielt, ein bisschen, einfach Just for Fun. Aber ich fand das Projekt eigentlich recht cool, ich würde es gerne mal wieder zum Leben erwecken. Die Links unten sind immer drin, die kopiere ich immer rein, Burger Squad und meine Sachen. Ich muss auch ein bisschen gucken, mit Twitch, eventuell, dass das wieder zum Laufen kickt. Hatte ich einfach keine Zeit, seit ich ausgezogen bin. Mal. Bin jetzt wieder zu Hause gewesen schon. Und Ein Dreivierteljahr jetzt. Ja. Oh, wir gehen wieder zu Yuri. Hat uns, uns bleibt immer noch Paris oder eben auch nicht. Wir haben Namen, Daten, Orte. Wolk hat alles ausgepackt, sogar Free Der Verdacht hat sich wohl bestätigt, Captain. Makarov macht sich schon neue Freunde. In sechs Stunden trifft er sich mit seinen Beratern. Das Treffen findet im Hotel lustig, mitten im Zentrum statt. Ich habe bereits ein Team für diese Operation, doch ich bezweifle, dass sie rechtzeitig dort sind. Aber ihr seid nah. Sehr. Ich melde mich, wenn wir fertig sind. Makarovs Versammlung mitten in einem Kriegsgebiet? Klickt die Antur. Zu viel Selbstvertrauen macht sorglos. Wir infiltrieren über zwei getrennte Routen. Soap, du und Yuri geht zur Kirche und übernimmt die Überwachung. Die Stadt ist abgeriegelt. Wir brauchen eine Hintertür. Überlass das mir. bringen wir es hinter uns. Einfach mal so, das ist das zweitletzte Kapitel aus Akt 2. Wir haben noch sechs Kapitel vor uns. Und wir haben die halbe Stunde... Ah, hier haben wir eine Map, cool. Sonst habe ich die nicht. Äh, wir haben die halbe Stunde schon lang überschritten wieder. Äh, ich würde deswegen jetzt beenden, bevor es weitergeht. Ich hoffe, es ist okay. Kommt ihr bald wieder in der Folge. Ansonsten danke ich ganz herzlich fürs Zuschauen. hoffe, euch hat es gefallen. Und wir sehen uns nächstes Mal wieder. Mein Name ist Martin, alles gut mit Zucker. Cheerio!